Das Gerusel ist wieder da, Tag 3 und ja, Taschen werden aufgefüllt, Taschen werden aufgefüllt. Flaschen werden aufgefüllt, Taschen werden abgegeben und hier seht ihr Start in Bormio. So, heute die Königsetappe mit über 3200 Höhenmeter, knappe 100 Kilometer und da wird schon fleißig aufgewärmt. Das Reeping läuft gerade und jetzt sehe ich auch mal die Vorderreste so weit vorne, bin ich nie, deswegen schwenken wir die meisten so ein. Wir stehen im Startblock, die Besten der Besten werden gerade aufgerufen. ist <lacht> es aber wenig Sülz. Damit ging es dann auch wieder ab auf den Start, durch den Startbogen durch und es wird immer entspannter. Das merkt man bei so Etappenrennen. Am Anfang ist auch großes Gerusel und dann wird es immer relativ entspannt die weiteren Tage. Gute Aussicht aus Bormio raus! Was für ein Ausblick hier aus Bormio raus! Sieht mächtig aus und. Ja, heute ist schon deutlich entspannter. Ich finde, man merkt das bei so längeren Etappenrennen. Irgendwann ist es nicht mehr ganz so hektisch am Start. Und von dem her geht es gemütlich in die gut 3000 Höhenmeter rein. Ladenzeit. Das ist quasi Frank-Musik. Und Frank startet heute übrigens im fru ink trikot Der macht ein bisschen Werbung für unseren Blog. Uh. Ja, da sieht man die Straße mal ganz gut, da oben wo es lang geht. Ein Team ist vor mir, die anderen sind hinter mir. Also, heute geht es mir ganz gut. Schauen wir mal. Mega schöne Auffahrt, die Passstraße rauf. Schaut mal, wie die im Fels hängt. Sieht unglaublich schön aus und ja, warm ist es heute wirklich wirklich sehr warm aber wollen wir nicht schimpfen besser ein bisschen geschwitzt als wie vom regen was alte militärstraßen entlang die sind immer episch das sieht aus wie rein gemahlen wetter in traum mir geht es bisher spitze und da ja, ist es wieder ein bisschen flachfahren angesagt und dann folgt aber auch ein mega mega trail Mal mein Moped ein. Hihi, süß. Ich habe schon öfter gesagt, ich bin voll der Windschattendrossel, aber diesmal habe ich einen göttlichen Zug erwischt. Vielen, vielen Dank, wer auch immer mich da gerade mitnimmt. Die Windschattenstrecke war deutlich länger, als ich eigentlich dachte. Und derjenige, der mich da mitgenommen hat, der ist super gefahren. Ich konnte mich gerade so halten. Das war schwer für mich, aber machbar. Und wir haben einige Grüppchen überholt. Das ging wirklich. Wie auf Schienen dahin, der hat mich auf jeden Fall ordentlich vorangepeitscht. Windschattenstück gut überstanden, dank meinem persönlichen Helden, der mich in den Schatten genommen hat. Jetzt heißt es für mich, verschnaufen, weil bergauf tue ich mir leichter als im Windschatten. Puh, bin ich froh, dass es wieder vorbei ist. Ihr wisst was betonen bedeutet, meistens Rampe und auch hier ging es steil bergauf. Da habe ich versucht euch noch einen kleinen Panoramaschwenk zu geben, mehr oder weniger geglückt. Eine Rampe. Probier es mal zu fahren. Was findet ihr schwerer gehen oder fahren? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier wieder voraus, Mordspanorama, super schön, leichter Wind, eigentlich echt angenehm gerade. Wow, neue Hochebene, hat sich gerade eröffnet, sieht so aus, wow, mit den Almrosen, schön. Das wird das auch mal festhalten? Yeah. Seine erste, erste Transalp Challenge. Sehr gut, meine auch. Und wir geben Gas, oder? Ja. Wen willst du grüßen? Äh, die Claudia. Also ich bin stolz, es wird schon im Windschatten bei mir gefahren, ja, schaut her. Und hier, der Frank, er ist da. Gibt es ein Bier oder einen Schnaps? Schnaps auch rein. Schon, oder? Ja, ja, weißt du bist. Ja, das sehe ich auch so. Ist die Petra schon rüber geflogen, oder? Ja, das Hirn ausgeschaltet, ja, ja. Das Hirn ausgeschaltet und hat gesagt, juhu, jetzt geht es bergauf. Ja, genau, super. Juhu! Es geht wieder runter! Geil, oh Mann! Runter ist schon besser wie rauf! Yeah! Rockface! Oh oh! Ha! Übermütig! größere abfahrt das war eine recht rasante hoppelpiste eigentlich eine bessere vorstraße aber eben doch mit größeren steilchen dazwischen sodass man schon ordentlich durchgeschüttelt wurde und ja manche hatten da auch schon so ein bisschen zu kämpfen die Traktion zu behalten schöner See Liegt einer. Ja. Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell der an mir vorbeigezogen ist? Was denkt ihr, kriege ich den noch mal oder ist der weg bei dieser Abfahrt? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Da haben wir den fliegenden Abfahrer auch wieder, aber der fährt trotzdem wieder Teufel. Hey Sauber, du fährst ja wieder Wind. Geil, Hammer. V1 erreicht, das war jetzt eine ruppige Abfahrt, nicht schwer, aber trotzdem häufig. und ich habe tatsächlich zwei Liter ausgetrunken, mein Camelbag ist leer, Zeit zum Aufführen. Was, was hast du uns ausrichten lassen, jetzt nochmal auf Video? Ich soll von der Petra ausrichten, dass euch beide unglaublich lieb hat. Aha. <lacht> Den Zusatz hat er sich jetzt sauber verkniffen, gell? So ein Hundling. Aber es sehen uns die Tage noch, mein Freund. Auch wieder ein bisschen so aus, als ob Heidi wohnen könnte. Ich gebe euch gerade mal nochmal einen kleinen Panoramaschwenk. Weil wir sind schon wieder ein Stückchen weiter. Und dementsprechend schaut es auch schon wieder ein bisschen anders aus. Dann kam auch schon der erste Trail und ich hatte kurze Zeit mal Hoffnung, dass es bereits dieser lange coole Trail ist, auf den ich gewartet habe. Aber ja, ihr hört schon, vermutlich war das noch nicht. Oh, uh, Trail ja, aber bergauf. Oh no. Ja, Schiebestrecken sind wir ja eigentlich gewohnt, aber es ist mal. trotzdem hart und da leiden die carbon ja. jetzt mal wieder ja. ordentlich. Sag's mal, wie geht's euch? Gut, ja. Und ihr? Ja, ja, passt. Ich bin hinter euch. Unsere Motorradgang kommt auch. Ja, ja, ja. also keinen richtigen Gipfel eben hochpunkt erreicht und dann war ich mir fast sicher dass es jetzt wirklich in den Trail gehen wird. Aber auch da sollte ich dann noch mal ein bisschen gebremst werden. Was soll ich sagen? Das war ein klassisches zu früh gefreut. Trail ja, bergab erstmal nein. Mist! Oh, vielleicht ist das jetzt aber der Start in den Trail. Hoffen das Beste! Hoffe Beste. Ja, das sollte er dann auch wirklich sein. Und lasst euch sagen, der Trail war sehr schön, nicht allzu schwierig, aber mega lange. Und ich schneide ihn euch natürlich ein bisschen zusammen, damit ihr nicht alles schauen müsst. Aber habe so ein paar Highlights drin, habe auch ein bisschen was erzählt, lege euch Musik dahinter und hoffe, ihr könnt die Abfahrt genießen. Das ist aber sieht eigentlich gut aus. Das Allgäu-Team, die scheuchen mich immer bergauf. Jetzt kann ich sie auch mal runter scheuchen hier. <lacht> danke, danke. Ich habe die reingeschaut, kann euch aber nicht sagen, warum oh, oh, hab ich es gemessen. Da war nicht länger vorne. Hier. Ohne langsam, ihr habt es gehört. Oh ja, steil, hat er recht. Aber auch sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wird er geiler. Wer zugeflogen war. Er hat Guter Weg. Guter Weg. Nice. Oh, sehr wohl, ist die Baden. da Darf ich rechts vorbei? Danke. Wir Motor auf danke. Ja. Super. Wieder ein. Danke. Vorsicht. Danke. Danke. Aber hier kann ich das mal vorbeirutschen, oder? Das wäre nett. Danke, Mädels. Stopp, Vorsicht. Da ich doch mal kurz vorbei. Vorsicht! Danke! Das habe ich wahrscheinlich gerade verschrien. Na ja, schön war es nicht. Aber rum ist es doch. Ihr müsst verstehen, ich bin sind die Ärmchen echt so ein bisschen dual. Weil auch wenn wir sonst richtig schwere Sachen machen, machen wir ja ab und zu mal einen Fotostopp. Und alle, die mich jetzt vorbeigelassen haben, die will ich natürlich nicht nochmal belästigen. Deswegen heißt es Turfwagen. Dann, Bremsen, dann doch mitmachen auf den sind ja nur so Scheibchen drauf aber auch die sehr, sehr tapfer oh ja, yeah, das ist auch eine gute Stelle die macht Spaß aufs Schaltauge und dann krabbelt noch jemand aus. So Rad von mir ein Italiener Danke für die schönen Trails. Sie gehen weiter. Geht's hier weiter? Hier geht's weiter. 100 Meter dann Straße hat geheißen. Ja, schade, schade. Aber alles hat irgendwann ein Ende. Weiter geht's auf der Straße. Ihr hört, ich bin schon am manchen, Das ist natürlich immer praktisch. mal, so schauen wir ins Tal rein, hier geht es runter, alles Beste. Ja, wie gesagt, V2 erreicht. Jetzt wird Hi. wieder aufgefüllt. Oh, oh. da hat jemand eilig. Heute ein schlechter Tag, wenn man es eilig hat, weil so viele Radfahrer verstopfen doch alles. Kann man nichts machen. Äh, hat der Bus auch schon gelernt in der Früh. Und ja, jetzt eben erstmal mampfen und dann... Geht wieder weiter und keine Angst, ich lasse meinen anderen beiden schon ausrichten, dass ich so recht bin und durchfahre. Ich weiß auch nicht, was läuft und ich habe keinen Bock auf warten. So, liebe Petra, ich bin jetzt angekommen. Der Herr hat gemeint, du bist jetzt zwei Minuten vorne. Ja, ich kann dich fast noch sehen. Insofern bin ich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, Frank müsste noch irgendwo da sein. Also es gibt widersprüchliche auf äh, Aussagen hier. Madame sagt, dass es doch länger sind. Petra, ich gebe dir jetzt fünf Minuten. Aber wir sehen uns im Ziel. Für uns geht es hier durch die Apfelstaudenburg. Ich habe wieder eine Windschattengruppe gefunden. Und danach geht es dann nochmal hier unendlich rauf, bevor wir in den Orte runterrollen dürfen. So, gerade dass ich noch raus. Also jetzt ist es wirklich stechend heiß in der Sonne. Puh. Naja, ich glaube das wird noch eine echt harte Auffahrt. Und wie viel Höhenmeter haben wir jetzt noch? Äh, 1400. So ungefähr, oder? Ja. Perfekt. Was ist euer Ziel? Wie ist Ziel kommen. Sehr gut, meins auch. Ich dachte mir schon, was machen die denn alle hier? Aber die kippen sich Wasser über den Kopf. Was für eine gute Idee. Es ist nämlich wirklich mega heiß. Und klar, warum nicht nutzen? Uh. Das war wirklich eine super gute, willkommene Erfrischung. Danach habe ich mich fast wie neu geboren gefühlt. Irgendwie gerade idyllisch aus. Vielleicht ist es auch schon mein Gelrausch, aber ich habe auch mal wieder ein paar Leute vor mir. Deswegen fühle ich mich genau jetzt, falls ihr euch wundert. High Five. Damn, damn. Die letzten 600, 700 Höhenmeter. Mit aus der Schweiz. Allerhöchsten Respekt. Tolle Tour bis jetzt. Keine Verletzten und ja, es läuft. Oder? Ja, genau. Perfekt. Bis jetzt läuft noch. <lacht> ja, weil auch immer mal wieder gefragt wird, wie man das schaffen kann. In echt das ist meistens echt schön. Ich habe gerade eine Ratschgruppe gefunden der Herr, der winkt, gut, jetzt winken beide, der blaue Herr hat erzählt, er ist 55, macht aber auch so Parkour, oder? Hast du gesagt? Ninja Warrior. Ninja Warrior, genau. Ja, ich habe gerade den Begriff verloren und ist super, super fit. Unglaublich. Und ja, ich dachte schon, ich kann stolz sein mit Mama. dann hat er gleich gesagt, ich habe drei Töchter, drei Enkelchen. Jetzt halte ich die Klappe und raden lieber wieder weiter. So, da. Hinter uns sind auch Leute, die nicht weiterkommen. Ja, ja Aber es läuft schon ganz gut, oder? Everything okay, guys? Okay. Perfekt. Ich noch mit meiner Ratschgruppe zusammen. Ich glaube, wir haben es gar nicht mal so weit. Aber jetzt wird es langsam unwegsamer. Mal schauen, was uns der Marc noch alles antun will. Bevor er uns zur Zielverpflegung lässt. Ganz herzliche Servus miteinander. Bei mir ist die Petra. Das ist eine so eine geile Sau, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die fahrt uns in Grund und Boden. Ja, schön wär's. Die ist, die ist so mega geil. In echt? Die hat mir jetzt den Berg kaut Und dann, dann haben sie mich stehen lassen. Übrigens ist es keine Schande, dass er mich stehen hat lassen zum Schluss. Der ist nämlich alle Stone Man. In zwei Wochen müssen sie gefahren, oder? Ja. Hammer. Und jeweils in Gold. Also von dem her schaut euch das an wir sind so ziemlich auf dem letzten Ritt nach unten für heute ein bisschen geht es dann nochmal hoch aber nicht mehr die Welt ich glaube, ich kann sagen das haben wir haben es so gut wie geschafft ich denke natürlich auch fest an meine zwei Männer Nico und Frank ich hoffe die flogen auch fleißig und natürlich dass es denen gut geht Schaut mal, da ist gerade Kuhversammlung wie lieb. So, jetzt geht's wieder weiter runter. Mal sehen. Oh. Ciao. Okay, es geht doch wieder rauf. Verdammt. Runter. Uh. Der Trail war zwar nicht mehr so lange, aber auch noch mal super schön. Vielleicht noch ein bisschen einfacher als der andere, aber es hat gerade so einen richtig schönen Flow gegeben und wirklich viel Spaß gemacht. Okay, aber irgendwann ist man auch einfach dankbar für Abfahrt, muss man zugeben. Um, trotzdem, der war cool. Nach rund 3000 Höhenmetern müssen wir noch über den Baum drüber klettern. Ich war kurzzeitig nicht sicher, ob das eine Vater Morgana ist. Aber nein, der liegt da wirklich gleich. Puh, jetzt reicht es mir langsam. Mal schauen, wo es uns noch hin verschlägt. Yes. Ah. So, jetzt haben wir mal welche am Video. Das ist auch nicht gut. ist noch ein bisschen ein Trail. Ich werde das ist schwitze. Darauf habe ich natürlich immer Lust, egal wie müde ich bin. habe ich jetzt mal erreicht. Bravo. So, ich habe es geschafft. Ich bin übers Ziel. Da schaut her. Bier, Jungs. Bravo. Ziel. Yes! Dritter <lacht> Tag quasi auch geschafft. Jetzt müssen man noch durch den richtigen Bogen. Dann haben wir es tatsächlich. Ja, war noch cool jetzt, oder? Das war richtig. <lacht> jetzt haben wir den Teampartner auch mal drauf. Das ist mein Spezi, ah. ein bisschen Schalli. Sehr schön. Wir sind 105 Jahre. Ah, zusammen. Ja. Und die gleichen Bikes. Ja. Nicht schlecht. So. Ja, er hat mir noch so ein bisschen Pfefferminz gegeben. Das war tatsächlich sehr fein, muss ich gestehen. Habe ich davor noch nie probiert. Was bringt das genau? 20% Leistungssteigerung. Wow. Die Minze ist genial. Die Schleimhäute ziehen sich zurück und du kriegst mehr Sauerstoff. Ah. Die Zeitnahme war dann schon beendet, aber es ging noch eine schier endlose Abfahrt runter bis Aprika. Äh, die war natürlich sehr schön, alles was runter geht ist, wenn es dann genug ist, immer schön. Und vor allem bei bestem Wetter, also das hat wirklich ist noch viel Spaß gemacht. Aber laut geht noch Jetzt geht es noch durch den richtigen Zielbogen-Dur. Sauber! Juhu. Und auch heute das kann einfach wieder abgegeben werden. Super, super cool. Hier ist die Team-Area. Ich bin schon umgezogen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie das geht, hier gibt es diese Daily Bags, heißen die. Da habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, wie ich die zum Start mitnehme und dann abgib. Und dann haben wir eben hier diese netten Jungs, die kümmern sich um alles. Kannst du dich hier. Genau, super, vielen Dank. Ihr seht, wie das läuft, Fliegen, Das ist echt mega und so muss man eben dann nicht mit den nassen, verschwitzten Sachen hier rummusen, sondern kann sich umziehen. Mega Service, vielen, vielen, vielen Dank. Auch schon da. Perfekt. Gratuliere. Hab ist alles rausgeholt bei der Abfahrt. Ja, klar. Das Wichtigste läuft noch gemeinsam Genau, da waren ihr noch nicht da. Also Abfallen konnte ich sie so leider nicht. Ich hatte es versucht. Ich bin mal hingewatscht okay. nach einer Stunde. Also aber da war ja. noch nichts in Sicht. Ich habe sogar extra ja, mal gefragt. Nicht und nicht. Dementsprechend sind sie ohne Video eingeflogen. Vielleicht haben sie selber gefilmt.